Und ist es spannend? Da dahinter verbirgt sich noch vieles mehr und zwar Power, Leidenschaft und ganz, ganz viel Spaß. An der Rampe empfangen wir die Ware, die wir überprüfen und dann mit der Unterschrift bestätigen. In meiner Lehre sehe ich verschiedene Abteilungen, vom Wareingang bis zur Postanpullung. Im Wareingang überprüfe ich alle Paletten, die ankommen und versorge sie ins richtige Regal, damit der Warenbestand ausstimmt. Wir sind ein junges Team und haben sehr viel lustig miteinander. In der Kommissionierung grüßtet wir die Waren und geben sie ausschliessend zur Verpackung. Für die Lehre als Logistiker sollst du ein handwerkliches Geschick mitbringen, gerne im Team arbeiten und auch in hektischen Situationen zurechtkommen. Mir gefällt, dass ich viel in Bewegung bin und zudem auch am Computer arbeiten kann. In der Packerei stellen wir das Päckchen für Kunden zusammen und geben es wieder aufs Postweg. Ich jetzt alle Päckchen im Postwagen versorgt und lasse sie jetzt in der Lastwagen, damit der Kunde das Päckchen rechtzeitig bekommt. Das war unser letzte Lastwagen für heute. Auch wir machen jetzt Feierabend. Wenn du Lust oder Interesse hast, melde dich doch bei der MS-DIRECT AG.